Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal Heute gibt es eine weitere Klassiker-Buchvorstellung, heute geht es um Im Westen Nichts Neues von Erich Maria Remarque. Das Buch wurde 1929 geschrieben und handelt von einem jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Remarque selber war Soldat im Ersten Weltkrieg und verarbeitet seine Traumata an diesem Buch. Er sagt selbst, seine Generation sei vom Krieg zerstört und das Erbe dieses Unheils sei eben dieser Roman. Es gilt als bekanntestes Antikriegsbuch. Die Geschichte handelt von Paul Bäumer, einem deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, der gerade mal 19 Jahre alt ist und quasi direkt aus dem Klassenzimmer an die Front gekommen ist. Es geht um seine schlimmen Erfahrungen an der Front und darum, was der Krieg mit ihm macht. Die Geschichte fängt gar nicht so grausam an, weil von seiner Kompanie nur ungefähr die Hälfte von der Front zurückgekehrt sind, gibt es erst einmal die doppelte Ration an Essen. Außerdem können er und seine Freunde den verletzten Kemmerich besuchen. Doch schon dort wird die Lage schlechter. Kemmerich wurde ein Bein amputiert und wegen der schlechten medizinischen Lage ist seinen Freunden klar, dass er sterben wird. Danach muss Paul auch wieder an die Front, wie im weiteren Verlauf des Buches immer wieder. Fast durchgehend muss er mit Verlusten und den Gräueltaten des Krieges klarkommen und feststellen, wie er sich durch den Krieg verändert. Besonders die detailreichen Beschreibungen des Kriegsgeschehens von Gasangriffen, Trommelfeuer und Panik unter den Soldaten, zeigen die Grausamkeit des Krieges. Manche Stellen sind echt nur schwer zu lesen. Und gerade wegen diesen Beschreibungen wurde die Geschichte zu ihrem Veröffentlichungszeitpunkt viel gelesen und von Kriegsteilnehmern auch viel gelobt. Das Buch spreche genau das aus, wofür ihnen selbst die Worte fehlen, hieß es zum Beispiel in Leserbriefen. Denn zuerst ist im Westen nichts Neues als Serie in der Vossischen Zeitung erschienen. Doch mit dieser Antikriegshaltung machte sich Remarque nicht nur Freunde. Bereits in der Weimarer Republik 1930 wurde eine Hollywood-Verfilmung des Buches nach drei Tagen in den Kinos verboten und die Nazis fuhren eine Rufmordkampagne gegen Remarque und verbrannten im Zuge der Bücherverbrennung im Mai 1933 zahlreiche Exemplare des Buches. Damit ihr euch von dem Buch auch noch einen Eindruck machen könnt, hier noch ein kleiner Textausschnitt. Mit einem Male hören wir die nahen Einschläge auf. Das Feuer dauert an, aber es ist zurückverlegt. Unser Graben ist frei. Wir greifen nach den Handgranaten, werfen sie vor den Unterstand und springen hinaus. Das Trommelfeuer hat aufgehört, dafür liegt hinter uns schweres Sperrfeuer, der Angriff ist da. Niemand würde glauben, dass in dieser zerwühlten Wüste noch Menschen sein könnten, aber jetzt tauchen überall aus dem Graben die Stahlhelme auf, und fünfzig Meter von uns entfernt ist schon ein Maschinengewehr in Stellung gebracht, das gleich losbellt. Die Drahtverhaue sind zerfetzt, immerhin halten sie noch etwas auf. Wir sehen die Stürmenden kommen, unsere Artillerie funkt. Maschinengewehre knarren, Gewehre knattern, von drüben arbeiten sie sich heran. Haie und Krop beginnen mit den Handgranaten. Sie werfen so rasch sie können, die Stiele werden ihnen abgezogen zugereicht. Haie wirft 60 Meter weit, Kropf 50, das ist ausprobiert und wichtig. Die von drüben können im Laufen nicht viel eher was machen, als bis sie auf 30 Meter heran sind. Wir erkennen die verzerrten Gesichter, die flachen Helme, es sind Franzosen. Sie erreichen die Reste des Drahtverhaus und haben schon sichtbare Verluste. Eine ganze Reihe von dem Maschinengewehr neben uns umgelegt. Dann haben wir viele Ladehemmungen und sie kommen näher. Ich sehe einen von ihnen in einem spanischen Reiter stürzen, das Gesicht hoch erhoben. Der Körper sackt zusammen, die Hände bleiben hängen. Als wollte er beten, dann fällt der Körper ganz weg und nur noch die abgeschossenen Hände mit den Armstümpfen hängen im Draht. Im Augenblick, als sie zurückgehen, heben sich von vorn drei Gesichter vom Boden. Unter einem der Helme ein dunkler Spitzbart und zwei Augen, die fest auf mich gerichtet sind. Ich hebe die Hand, aber ich kann nicht werfen in diese sonderbaren Augen. Einen verrückten Moment lang rast die ganze Schlacht wie ein Zirkus um mich und diese beiden Augen, die allein beweglos sind, dann reckt sich drüben der Kopf auf. Eine Hand, eine Bewegung und meine Handgranate fliegt hinüber hinein. Soviel zu Remarks Roman, im Westen nichts Neues. Bis zum nächsten Mal, ciao.